Ja, moin Leute und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Übersichtsvideo der Rhein-Ruhr-Karte. Es hat sich, ja, zum letzten Video ein bisschen was getan. Das letzte Video ist ja schon etwas länger her. Ich möchte mich dafür ganz herzlich entschuldigen. Ich hoffe, es kommt nicht mehr vor. Ich versuche es auf jeden Fall. Und wenn es vorkommt, dann bitte verzeiht mir, dann ist irgendwas Privates gerade dabei. Ähm, wir sind auch gerade... Ja, kann man schon sagen, mittendrin schon fast in, in der Umzugsstimmung. Äh, sind aber gerade noch auf der Suche. Also, das dauert noch ein wenig, aber wir hoffen, dass wir natürlich zeitnah etwas finden. Das ist mal so das Update. Und wir sehen hier die nordöstliche Ausfahrt des Duisburger Hauptbahnhofs. Die wurde zumindest hintenrum Richtung Essen nochmal ein wenig umgebaut. Ich habe diese gerade Strecke etwas länger gezogen, denn ich habe mich dazu entschlossen, wie man hier oben schon sieht, Oberhausen West neu zu bauen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, so wie es aussieht. Äh, aktuell so wie es aussieht. Ja, ist es für mich akzeptabel. Es ist nicht ganz äh, detailt getreu, aber es ist auf jeden Fall so, dass man es erkennt. Ja. Ähm, der einzige Grund, wieso ich das eigentlich alles neu gebaut habe, ähm, und zwar, weil mir diese Brücke hier, die über diese Hauptstrecke ging, nicht gefiel. Ja, die ging früher einmal komplett steil nach oben, also die hat einen richtigen Bauch gemacht und das sah richtig bescheuert aus. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, das irgendwie umzubauen, dass diese Brücke hier so niedrig wie möglich ist. Also ähm, niedriger geht die Brücke einfach jetzt nicht mehr. Ich habe alles versucht, ja, wir, streifen wir hier an der Oberleitung und sonst streifen wir auf der Seite hier an der Oberleitung. Niedriger geht leider nicht, ja. Normalerweise ist es, ist diese Strecke komplett ebenartig, aber ich habe das Beste draus gemacht. Und äh, weil ich mich dazu entschlossen habe, komplett hier diese vierspurige Gütertrasse Ab diesem Abzweig hier neu zu bauen, habe ich dir natürlich gesagt, okay, ich muss, ich muss diese Ausfahrgleise auch neu bauen. Also, das wurde alles komplett neu umgebaut und ich hoffe, man erkennt es natürlich wieder. So, dann haben wir hier oben, ich habe schon eine Güterlinie drauf, einfach mal um zu testen. Hier kommen gerade Doppeltraktion 140er. Der DB mit ein paar ähm, Kohle. Oh, da ist ein Erz. Okay, das muss ich noch umändern. Ja, mit ein paar Kohlewägen. Ähm, und ja. Die Strecke ist sehr nett, weil die Güterzüge fahren im Ruhrgebiet ja ziemlich langsam durch. Aber das, das heißt ja nichts. So, dann gehen wir hier auf der Güterstrecke mal Richtung Oberhausen und da sehen wir schon, okay, die Einfahrgleise ja, die sind schon mehr nach dem nach dem Original gebaut. Was natürlich hier fehlt, ist einerseits, es gibt hier noch eine Einfahrgruppe, weil Oberhausen West war früher ein Ablaufberg. Ähm, falls jemand nicht weiß, was ein Ablaufberg ist, einfach mal Google anschmeißen. Ja, das ist eigentlich die Hauptgruppe, heißt es glaube ich. Und ähm, die hätten eigentlich noch in beide Richtungen noch Fahrt. Gleise oder Fahrtrichtungen oder Fahrtgleise heißt, keine Ahnung wie das heißt, oder Richtungsgleise, halt Richtungsgleise, jetzt habe ich es. Und die sind auch alle nochmal 400 Meter lang und das passt bei mir einfach nicht hin, weil diese Kartenzerrung einfach zu groß ist. Aber das wurde zum Teil offline gebaut und gestern wurde ab hier im Livestream gebaut, wer da dabei war, der kennt es natürlich. Ähm, wir haben hier den... Anschluss an, an den Ruhrort Hafen. Den Hafen habe ich mich entschlossen, baue ich tendenziell mal nicht nach, weil, ja, wo soll ich denn hier Wasser hinbauen? Ich habe einfach keinen Platz. So, nicht wundern, ähm, hier oben, das ist alles noch alte Strecke, ähm, das wird alles noch komplett neu gebaut. Bis hier ist schon mal neu, ja, aber wie gesagt, dann, da wo die Holzschwellen anfangen, das kommt noch alles neu. Genauso wie die Straßen, die muss ich auch nochmal alle komplett neu ziehen, aber das wird dann im Laufe der nächsten Tagen passieren. So, dann ganz interessant ist diese Ausfahrt hier, Richtung... Äh, ja, was ist denn das? Richtung ähm, Essen und Gelsenkirchen und Bottrop. Diese Richtung, da sah es davor auch ziemlich, ziemlich wild aus. Und ähm, es ist nicht ganz nach dem, nach dem Original, weil äh, dieses Gleis, wenn mich nicht alles täuscht, geht normalerweise, doch, das geht auch oben drüber, aber ich glaube irgendwas irgendwas war hier falsch, also irg irgendeine ähm, irgende Überwerfung ist hier falsch, das heißt, wo eigentlich das eine Gleis oben und das andere Gleis unten ist, ähm, ja, gut, was will man machen? Aber ich habe natürlich mein Bestes versucht, das alles nachzubauen. Und wir haben hier in Oberhausen die Möglichkeit, Güterzüge über 500 Meter unterzubringen. Das war natürlich auch eines meiner Hauptziele. Hier sehen wir gerade äh, den Gegenzug. Äh, da fährt eine 187er von dran. Aktuell eine meiner meine Lieblingsbaureihen äh, mit, ein paar, mit einem äh, Containerzug. Und der ist etwa 400 Meter. 440 sogar und da hatte ich halt vorher das Problem, dass ich im Grunde nur eine Eikel hatte, wo eine, wo ein solcher solch langer Güterzug reinpasst und dann dachte ich mir so äh, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Also äh, habe ich Oberhausen komplett umgebaut. Gut, was ich hier noch sehe, warum das jetzt so ist, ist eine gute Frage. So ändern wir das mal schnell. Ja, jedes Gleis ist natürlich befahrbar. Es sieht jetzt noch alles ziemlich leer aus. Ähm, es werden einige Linien hier natürlich starten oder auch durchfahren. Äh, es werden aber höchstwahrscheinlich auch so gut wie alle Gleise besetzt sein. Das heißt entweder mit äh, mit abgestellten Waggons oder mit irgendwelchen Rangierfahrten. Also wenn man da mal so ein bisschen YouTube äh, durchschaut, da findet man einiges, wo zum Beispiel zwischen... Oberhausen West und hier dem Ruhrort Hafen hin und her rangiert wird, das wird natürlich alles realisiert werden. Keine Angst. Ja, dann wurde hier oben noch ein bisschen an Wanne Eickel rumgebaut. Äh, nicht wundern, dass es noch dieser dieser ekelhafte alte diese ekelhafte alte Textur. Das wird natürlich noch umgeändert. Der Flix train fährt natürlich auch schon. Dankeschön an Kon. Und zwar wurde hier einfach ein bisschen die Streckenführung geändert. Ähm, es wurden die Bahnhöfe neu gebaut, äh, Weichen wurden neu gebaut. Hier ist noch eine Industrieanbindung, die noch rankommt. Äh, allgemein wurde wurde die ganze Strecke in das aktuelle Format, in Anführungsstrichen, gesetzt. Das heißt, Bahnhöfe als Asset äh, mit Personenspitzkern drin. Und des Weiteren, hier oben haben wir dann noch Recklinghausen. Das ist einer der Haupthalte und natürlich... Am Ende unsere Wendeschleife, wo die Züge wenden. Auch Gelsenkirchen wurde etwas umgebaut. Das war davor ein kompletter Bahnhof. Und ich habe auf Google gesehen, ja, ja, einen Moment. Der Bahnsteig hat am Enden hat, hat spitze Enden. Also natürlich Umbauen. Ihr kennt mich. Wir haben hier einen von mir umgebauten ADV drin. Ohne... Ohne Gebäude, das heißt das ist geblieben, da kann ich kleinere Züge halten lassen. Hier haben wir noch einen kleineren ADV drin und alles andere ist dann mit Asset-Bahnsteigen gemacht. Hier fährt schon der nächste Zug entlang. Ah, das ist der Containerzug, wo wir vorhin gesehen haben. Sehr schön. Was auch noch dazu kam im vorletzten Livestream, das war ein Wunsch vom lieben Yoshi. Äh, herzlichen, herzlichen Dank, dass du mich dazu überredet hast, weil sonst hätte sich das noch ewig gezogen. Und zwar ist die Ankertalbahn eine kleine Güterverbindung zwischen dem Güterbahnhof äh, Duisburg-Wedau, äh, geht dann hier unter den S-Bahn-Gleisen durch und steigt dann hier hinten dem Gebirge hoch bis zu dem Kalkwerk in Wülfrath. So sehen mal die Gleise in Wülfrath aus. Also das ist schon eine ziemlich große Anlage. Äh, hier hinten ist dann das Beladungszentrum, äh, nenne ich es jetzt mal. Da muss ich mir noch austüfteln, wie ich das Ganze mache. Denn da wird auf sechs Gleisen, kann da beladen werden. Ähm, und vor allem muss ich noch schauen, wie ich das mache, wie, wie ich die Gleise hier enden lasse. Ähm, denn wenn man jetzt mal von hier unten schaut, das ist schon ein massives Gebirge, was jetzt da oben ist. Vor allem, wie man das dann später ausdekoriert und alles, das steht alles noch ein wenig in den Sternen. Aber da wird mir auf jeden Fall was Gutes einfallen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß, es ist ein bisschen fehl am Platz. Normalerweise gehört dieses Kalkwerk hier hin. Aber ich bin äh, nach, den, nach den Kurven gegangen und da kam halt einfach so die Strecke bei raus dass das Kalkwerk halt erst hier anfängt, ich weiß, es ist ein bisschen blöd von mir, ja, aber wir werden da später auf jeden Fall ein, wenn nicht sogar zwei Linien drüber schicken, ja, die ganze Strecke ist hier mit 50, geht alles schön durch den Wald und äh, am, am Gebirge entlang, ähm, teilweise fahren hier Ludmillas rum, da fahren aber auch die Void Gravita oder auch ähm, die... Die Class 77, die gibt es aber leider noch nicht in Transportfieber. Deshalb wird's wird es sich höchstwahrscheinlich auf eine Gravita und auf die Ludmillas beschränken. Ja, eine lang ersehnte Baustelle habe ich dann auch endlich mal, das war aber alles privat, dann mal weitergemacht. Und zwar die Stadt S-Bahn von Dortmund, die S4 mit allen Haltestellen. Und natürlich der Wendeschleife. Am Ende, da ist überhaupt noch nichts ausdekoriert, da fehlen noch Signale. Ähm, da fehlen, da fehlt eigentlich noch alles, ja. Jetzt weiß ich noch nicht, ob ich es schon gesagt habe oder nicht. Äh, wenn ich es schon gesagt habe, dann natürlich ignorieren. Aber wir haben natürlich Düsseldorf etwas ausdekoriert, damit mal die Mitfahrten, damit die etwas ansehenswert sind. Und ich muss wirklich sagen, es gefällt mir sehr gut. Also wenn wir uns mal schnell hier, hier reinhocken, das ist gerade so der Anfang, wo es schon ausdekoriert ist. Ich bin schon sehr, sehr, sehr zufrieden. Oder wir hocken uns schnell hier in den ICE. So. Also wir haben hier rechts die Gebäude, wo die, wo die Schienen entlang gehen. Das ist wirklich große Sahne ist das. Oh, das Gleis ist aktuell noch blockiert. Das ist natürlich in Düsseldorf immer so eine Sache mit den ganzen ähm, Linien, die da durchfahren. Vor allem haben wir insgesamt nur zwei Gleise in jede Richtung. Also da muss man schon... Ein bisschen koordinieren und es sind immer noch nicht alle Linien ähm, in der Strecke aktiviert, also das ist natürlich auch noch so eine Sache. Und wir sehen schon, es schaut sich schon ziemlich weit zurück. Ähm, es wäre mal nicht schlecht, wenn so es ein, so einen Fahrenplan geben würde in Transportfieber, aber was will man machen? Ja. Jetzt lassen wir den mal schnell reinfahren, dann weil der bekommt dann gleich grün. Da sehen wir dann rechts oben schön neben den Gleisen ein bisschen Gebüsch. Wir haben viel S-Bahn-Verkehr. Ich werde höchstwahrscheinlich auch den S-Bahn-Verkehr noch etwas runterdrosseln, weil die S-Bahnen in Düsseldorf immer ja, schon, schon ein bisschen warten müssen. Und ähm, allgemein auch der Takt, also was mir Transportführer so sagt, ich habe einen Takt zwischen drei und fünf Minuten, ist halt auch nicht wirklich äh, ja, realistisch. Also ich möchte da dann doch schon... Ähm, sage ich mal runterkommen auf ich sage jetzt mal fünf bis acht Minuten ähm, es ist dann zwar ein bisschen weniger los auf den Schienen ich überlege auch teilweise bei den Fernzügen äh, ein Zug anstatt zwei Zügen zu nehmen aber das muss ich alles mal schauen ich werde mal alle Linien anlegen und wenn es dann immer noch so Probleme gibt äh, mit Staus und allem Möglichen werde ich teilweise äh, werde ich teilweise Züge runtersetzen aber das werden wir dann alles noch sehen. So, das ist die Ausdekorierung. Wir haben hier rechts, das soll, gut, das soll der das Parkhaus nachstellen. Und hier, lieber Nico, für dich, da ist der IC nach Luxemburg. Also wenn du mal nach Düsseldorf fahren willst, hier gibt es eine Direktverbindung. <lacht> gut, das war's eigentlich von dem Übersichtsvideo. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt oder sonst irgendwas, lasst mich gerne wissen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Livestream oder im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.